Diese Arschlöcher. Ja. Was ist das? Sollen wir noch vorher einfach anrufen oder? Was war das? Aber ja, was haben wir da? Nur 144, oder? 122. Ja, jemand ruft schon. Aha. Ja, und Polizei ist schon gekommen. Ja, jetzt geht's. Ja, das du das da, ist da, <lacht> da.